Wir kommen jetzt zu unserem Internationals, insofern müsst ihr euch jetzt leider alle ein bisschen umdrehen. Wir gehen da vorne zum Fernseher. Wir beginnen mit dem Land, das jetzt sozusagen der Kristallisationspunkt der Krise im Moment ist, nämlich Griechenland. Und dort sprechen wir mit Ioana, das ist die Mitarbeiterin der Rosa-Luxemburg-Stiftung jetzt in unserem Büro in Athen. Und die wird uns doch jetzt hoffentlich gleich sofort zugeschaltet, wie das im Fernsehen so ist. Es gibt, gibt immer eine Verzögerung, die Technik und so, aber das Wetter hält toll, ich muss irgendwie reden, bis die da klarkommen. Ich weiß auch nicht genau, was ich sagen soll, aber man kann ja sagen, äh, jetzt geht wieder sowas wie ein neues Gespenst um in Europa, nämlich Siriza. Für die einen ist das sozusagen die Hoffnung, für die Linke, für die anderen ist das das Schlimmste, was überhaupt passieren kann, nämlich die herrschenden Kräfte, die eher so wie eine Kettenreaktion erwarten, wenn dann tatsächlich in einem Land effizient Widerstand geleistet wird. Das ist natürlich. Du hältst für mich? Dankeschön. Das ist für dich, Johanna. Hier wird die Internationale gesungen. Morgen sind Wahlen, ein wirklich geschichtlicher Moment. Für die Linke, nicht nur in Griechenland. Was erwartet ihr und was wären die Konsequenzen, falls die Linke es tatsächlich schafft? Hallo aus Athen. Hört ihr mich? Ja. ja. Hallo, okay. Ja, okay. Ähm, also, hier herrscht äh, natürlich große Hoffnung. Aber wir sind, es ist uns äh, durchaus bewusst, dass es auch eine sehr große Verantwortung ist. Ähm, es, gibt, ähm, es ist verboten, zwei Wochen vor der Wahl ähm, Umfragen zu veröffentlichen. Aber die letzten Umfra Umfragen haben gezeigt, dass es ein, äh, ein Kopf-an-Kopf-Rennen ist. Also niemand ist sicher. aber wir können nur hoffen. Ähm, also die, die Entscheidung, die wir morgen treffen, ist eine Entweder-Oder. Es ist die vielleicht bei Weitem die wichtigste Wahl seit Jahren in Griechenland. Und ähm, die, die zwei vorgeschlagenen Wege äh, sind so unterschiedlich, du, äh, die, also dass es ähm, sehr... Ähm, ja, die, die sind sehr anders und es ist einmal Memorandum oder Nicht-Memorandum. Und das könnte heißen, äh, ja, also wir, wir haben noch Hoffnung oder keine Hoffnung mehr oder düstere Aussichten schon wieder. Äh, wir erwarten natürlich alle, dass äh, eine regierungsfähige Mehrheit sich ergibt. Äh, wir, die Linken, hoffen, dass es eine Regierung von Syriza ist oder eine linke Regierung. Äh, es gibt aber große Angst, dass äh, die Regierung, die sich ergibt, äh, die linke Regierung, äh, uns außer äh, der Eurozone, Eurozone führt und so weiter. Also die Vorwahlperiode war hier ein ein richtiger Krieg. Ja, vielen Dank. Ähm, aber wie schätzt du das ein, die Chancen, falls Syriza wirklich stärkste Partei wird? Gibt es überhaupt genügend Kräfte, um dann so etwas wie eine linke Regierung aufzustellen? Wir haben nicht besonders Gutes über zum Beispiel die Kukue gehört. Wie schätzt du die Chancen ein eigentlich? Oder mit wem müsste Syriza dann das versuchen? Also Syriza wird es äh, versuchen, äh, mit anderen linken Parteien äh, eine Koalition zu bilden. Äh, ich weiß nicht, ob das ihm gelingt. Äh, ich, ich glaube aber, dass die Verantwortung so groß ist, dass alle linken Parteien eigentlich sich eigen soll, einigen sollen. Aber das ist nicht so leicht. Also die KKE hat eine sehr steife Haltung bisher gezeigt. Ähm, es gibt noch eine linke Partei, die Demokratische Linke. Äh, ich glaube, die sind äh, bereit mitzugehen, aber das wird sich zeigen. Also äh, ich glaube aber, dass, dass, dass die, die linken Partei die Verantwortung auf sich nehmen sollten. Und jetzt regieren. Ich hoffe, es versteht sich einigermaßen. Es ist ziemlich verzerrt. Ne? Aber wir schauen mal. Ähm, ist es ist natürlich eine blöde Situation, dass immer die Linken, wenn sie mal die Chance haben, dann an eine Regierung zu kommen und dann wirklich eine Linksregierung zu machen, immer ein bankrottes Land übernehmen müssen. Aber andersrum gefragt, was erwartet ihr oder was könnt ihr erhoffen für eine Unterstützung sozusagen aus dem Herzen der Bestien, nämlich aus Deutschland und da speziell natürlich von den Linken in Deutschland? Also es ist uns wichtig, dass wir Solidarität und aber auch Unterstützung von der Deutschen Linken kriegen. Wir brauchen starke Partner in Europa es ist auch sehr wichtig für uns, dass ausgerechnet aus Deutschland wir Unterstützung finden, weil äh, Deutschland ist zu dem totalen Feind, Feindbild hier geworden. Ähm, und äh, ich finde, ja, es ist sehr, sehr wichtig, wenn diese äh, Unterstützung ausgerechnet aus Deutschland kommt. Ähm, die, die griechische Linke, ob sie regiert oder nicht, äh, kann nicht vieles erreichen ohne europäische Unterstützung. Das heißt, wir brauchen starke Partner überall in Europa. Nur dann können wir äh, was erreichen. Und es geht nicht nur darum, einige Schritte äh, für Griechenland zu machen, sondern für das ganze Europa. Weil es ist ja keine griechische Krise, es ist eine Eurokrise. Okay, vielen Dank. Erstmal Johanna in Athen. Ich danke auch. In der Tat haben wir natürlich ich. auch, darf ich mal die Broschüre haben, ähm, von der Rosa-Luxemburg-Stiftung unter anderem diese Broschüre gemacht, verkauft doch ihre, eure Inseln oder jetzt die zweite Auflage, Schummelgriechen machten unseren Euro kaputt. Also wo man genau diese ganzen Bildvorstellungen, dass die faulen Griechen sozusagen unser Geld verjubeln, mal so ein bisschen konterkariert, äh, leicht verständlich, hier liegen sie, ihr könnt ja gerne mitnehmen. Das ist in Griechenland relativ gut angekommen natürlich, ähm, weil das Feindbild Deutschland tatsächlich, auch in Spanien habe ich das erlebt, relativ stark ähm, ist. Und zuletzt ja auch gestern gerade erst, äh, sich solche Zeitungen, die Financial Times Deutschland, nicht zu blöd sind dafür, auf Griechisch und Deutsch auf der ersten Seite eine Wahlempfehlung auszusprechen, natürlich für die Konservativen. Also da zeigt sich quasi die Charaktermaske tatsächlich nochmal. Aber wir gehen jetzt zu einem anderen Land über, nämlich Italien, einem Land, was ebenfalls hart von Kürzungspolitiken getroffen ist und besonders seit eigentlich einer, den wir gerne loswerden wollten, nämlich Berlusconi, abgelöst wurde, leider durch eine Technokratenregierung, die erst recht jetzt die Kürzungsprogramme durchzieht. Aber ähnlich wie in Deutschland scheint es relativ schwierig mit den Bewegungen und Protesten dagegen. Ich begrüße Dario. Dario ist Freelancer, äh, Journalist und Aktivist in Italien. Dario, wie ist es um den Protest in Italien bestellt angesichts der Euro-Krise? Wie ist die Situation? In Italia oggi c'è stato un grande corteo sindacale con circa 200.000 persone, due giorni fa c'è stata una protesta della parte più di sinistra dei movimenti, ma complessivamente rispetto alla Spagna e Grecia diffuso diffuso malcontento ma non c'è una forte mobilitazione popolare come negli altri paesi d'Europa. Also gerade heute gab es eine Gewerkschaftsdemo, an der 100.000 Leute teilgenommen haben. So wie vor zwei Tagen gab es auch noch eine Demo in Rom mit vielen Leuten. Man muss aber dazu sagen, dass im Vergleich zu Spanien oder Griechenland die, die gesamte Mobilisierung in Italien gar nicht so breit ist. brauche ich nicht okay Na klar du musst ja übersetzen ja, ein bisschen die Mikrofone verwechselt ja dauernd welche Gruppen und Kräfte äh, formieren sich da eigentlich sind es eigentlich die die wir schon kennen oder ist es ähnlich wie in Spanien oder Griechenland dass auch neue Kräfte neue Bewegungen tatsächlich dazu stoßen No, sono sostanzialmente le stesse forze, quelle legate diciamo, alla FIOM, ai sindacati autonomi, in particolare ai movimenti studenteschi e ai gruppi organizzati. Ma non possiamo dire che la crisi ha creato in Italia nuove formazioni politiche o una maggiore partecipazione. Sicuramente ha creato maggiori tensioni sociali anche nella piazza, nella presenza in piazza, ma non nei numeri che riempiono le piazze. Äh, in Grunde genommen sind immer die gleichen Kräfte und Gruppen, die die sich bewegen. Also Gewerkschaften und äh, Studentenbewegungen. Es gibt sozusagen eine sehr viel Unzufriedenheit. Das stellt sich aber nicht wirklich eben in politische Bewegungen oder große Demonstrationen aus. Das klingt ein bisschen wie bei uns, obwohl wir von Christoph gehört haben. Das ändert sich jetzt natürlich. Ähm, Dario. Uh, auch an dich nochmal die Frage, was erwartest du oder erhoffst du dir von der Linken in der Bundesrepublik? Eh, anche a te la domanda, che cosa ti aspetti dalla, dalla sinistra tedesca? Io penso che la sinistra tedesca possa aiutare la provinciale sinistra italiana ad avere un'interpretazione della crisi. Gli italiani in questo momento sono più preoccupati delle partite di calcio e del risultato della Partita degli Europei che del probabile punto finanziario che caratterizza l'Italia. Penso che da un rapporto tra, con la sinistra tedesca e quella italiana possa imparare in qualche modo ad avere degli strumenti di analisi e a comprendere che non è sufficiente avere delle proposte generaliste, ma per immaginare una nuova politica economica alternativa a quella attuale bisogna avere degli strumenti di analisi. ecco Io spero che in questo confronto tra la sinistra italiana e quella tedesca si dia la possibilità per la sinistra italiana di uscire da un dibattito provinciale e di dotarsi di strumenti di analisi. Äh, insgesamt ist die italienische Linke äh, sehr provinziell. Was die deutsche Linke äh, beitragen kann, ist vor allem eine gute, starke Interpretation und Analyse der Krise. In Italien scheint es momentan so zu sein, dass die Leute viel mehr Interessen für die EM haben und Fußball gucken, anstatt sich um die Finanzkrise zu kümmern. Und äh, es fehlen eben äh, Instrumente für, für die Analyse. Das heißt, es fehlen dann auch wirklich äh, alternative äh, Vorschläge. Es gibt nur allgemeine äh, Vorschläge und vielleicht durch eben eine, eine stärkere, bessere, tiefere Analyse könnte man auch zu besseren alternativen, mindestens Vorschlägen kommen. Vielen Dank, Dario, erstmal und viel Glück bei den weiteren Mobilisierungen. Danke. Wir gehen jetzt nach Spanien, Spanien liegt gleich hier um die Ecke, nämlich da vorne steht es, ähm, auch einem Land, was neben Griechenland besonders stark unter Druck steht zurzeit. Allerdings ist es auch das Land, in dem vor einem Jahr ja die Bewegung der Empörten äh, begonnen hat, sich verbreitet hat, bis nach New York, aber auch aus dem Syntagma-Platz in Griechenland und ähnlichen. Ähm, joaquin, Uh, ist hier Joaquín Cornelz von der Pere Ariaquia Stiftung in Barcelona. Uh, er ist auch Teil der Izquierda Unida Alternative in Katalonien. Und uh, Joaquín, wie steht es denn um uh, die Bewegung zurzeit in Spanien? Die bueno, Frage ist: Wie ist die Situation der Protesten in KICM in Spanien? Vale. Bueno, antes de nada, quería enviar un saludo Fraternal de la gente, die in Catalunya und in España also erstmal wollte er einen solidarischen Gruß an die kämpfenden äh, Bewegungen und Menschen in Katalonien und Spanien senden. Und der Rosa Luxemburg Stiftung und der Linken hier in Deutschland danken für die großartige Arbeit, die sie bei der europäischen Koordination leisten. In Spanien haben eh, wir 6 Millionen de parados, mehr als 50% von paro juvenil und mehr als 40% von Precariedad Laboral. 6 Millionen Arbeitslose in Spanien, über 50% Jugendarbeitslosigkeit und über 60% prekäre Beschäftigung in Spanien. Das ist die Situation. Die Edukation, die Sanität und die Konditionen laborales eh, bueno, sind salvajes. Äh, Gesundheitsversorgung, überhaupt öffentliche Dienste, aber auch Arbeitsrechte, Arbeitsverhältnisse stehen unter starkem Beschuss. Las pensiones están congeladas y en peligro. Die Renten sind eingefroren und es wird diskutiert, sie weiter zu streichen. Y el aspecto positivo es que la movilización popular durante el último año, a partir de la del 15M, ha experimentado nuevas formas. Das Gute ist, dass die popularen Mobilisierungen, wie er das nennt, eine enorme Bewegung entfaltet haben und natürlich Hoffnung stiften. eine, eine neue politische Kultur nach Spanien bringen, eine Öffnung, Donde los partidos y sindicatos aprendiendo y trabajando con los nuevos movimientos wo es nicht nur um die Bewegung geht, sondern wo auch die Gewerkschaften und die Linksparteien diese neue politische Kultur lernen anzunehmen. Eine dieser Teilbewegungen möchte er uns hier gerne vorzeigen, die wahnsinnige Dynamik entwickelt hat in Spanien und eigentlich überall auf den ersten Seiten, auf den Zeitungszeitungen und so weiter getitelt wird schon ein Video? Also jetzt müsst ihr euch nochmal umdrehen, weil jetzt gibt es ein kurzes Video. Schon losgegangen. Mario, es regnet. Wenn ihr wollt, könnt ihr alle da oben kommen und Das müsst ihr jetzt befehlen. Ja. Wollen wir hier bleiben oder hochgehen? Weil es regnet. Ist okay? Genau, ne? Bleiben wir hier. Kein Ton? <lacht> Bleiben Sie ruhig. <lacht> Warten wir einen Kommentar? Ja? Bueno, os presento a este fenómeno social de los movimientos, se llaman los I -I flautas Also, man sieht es jetzt nicht so richtig durch den Regen und das kleine Bild, aber er präsentiert uns hier die Flötenopas und Omas. Eh, son un, un grupo de jubilados, que nacieron en octubre del 2011, se, se definen como hijos del 15M. Das ist eine Bewegung, die es seit Oktober letzten Jahres gibt. Die Leute sind alle über 70 oder 80 Rentner, Pensionäre, die sich selbst Kinder vom Kind der also Kinder der Empörten, nennen. Diese Omas und Opas haben äh, vor 30 Jahren natürlich viel gekämpft gegen die franco regierung und jetzt wieder den Kampf aufgenommen, nachdem Kinze Eme sie auf die Straße gebracht hat, um jetzt für ihre Kinder und Enkel zu kämpfen. Ellos eligen su objetivo, ocupan, hasta ser recibido por el máximo responsable. Jeden Monat machen sie eine Direktor-Aktion und besetzen einen Ort, den sie ausgesucht haben. Y lo difunden en directo por las redes sociales, especialmente con el, con el Twitter und kommunizieren das direkt über die sozialen Netzwerke insbesondere über Twitter also sie haben alle twittern gelernt mit über 70 siempre consiguen objetivo y además es el tema el trending topic el tema más hablado in el Twitter a menudo a nivel mundial Bisher haben sie immer ihr ziel erreicht und das ist eine der meist diskutierten phänomene in spanien sowohl auf den sozialen netzwerken als auch in anderen medien Und esto tiene una repercusión posterior en toda la, en toda la prensa und äh, Es geht wie gesagt durch die ganzen Medien und äh, es ist, fällt ihnen schwer, das nicht wahrzunehmen. Sie haben eine große Sympathie von der ganzen Bevölkerung und haben eine große Verbindung mit der sozialen Mobilität. das äh, weckt die Sympathien im ganzen Land, also breit durch alle Bevölkerungsschichten und ist ganz stark verbunden eben mit den Bewegungen. Sie machen also sozusagen Propaganda für die KCM auch. Sie machen immer direkte Aktien, para denunciar el, el fraude fiscal en contra de los desahucios eh, eh, piden que cada banco intervenido con dinero público sea un banco público. Also sie machen sehr direkte Aktionen indem sie zum Beispiel Banken besetzen wie jetzt die Bankia ja, eh, und fordern dass diese von Staat geretteten Banken natürlich in öffentliches Eigentum überführt werden müssten dass die korrupten eh, Chefs zur Rechenschaft gezogen werden sollten. Sí. Han ocupado agencias de calificación como Fitch. Autobuses en contra del aumento de las tasas, actos en solidaridad con el pueblo griego, la patronal para exigir condiciones laborales dignas. Sie haben ganz unterschiedlichste Ziele in äh, Visier genommen, zum Beispiel haben Sie Busse besetzt und entführt, äh, um gegen die steigenden Kosten und äh, Fahrpreiserhöhungen zu protestieren. Auch das ist natürlich immer eine wahnsinnige Mobilisierung, weil die Presse dann immer dazugestiegen ist. Sie haben aber auch die Polizei besetzt, die, den Unternehmensdachverband besetzt und erzwungen, dass die sich mit denen auseinandersetzen. Und sogar das Innenministerium besetzt und besetzt gehalten, um gegen die zunehmende Repression insbesondere der jungen Menschen, die eben dagegen protestieren, deutlich zu machen. Diese Mobilität wird durch den ganzen Staat In der letzten Aktion, die die Banken in fünf Stadtteilen Barcelona, Madrid, Sevilla, Mallorca und Valencia. Das verbreitet sich durch das ganze Land. Und zuletzt haben sie die Bank ja eben besetzt. Das ist die Bank, die gerade gerettet werden musste. Es könnte bis zu 100 Milliarden Euro kosten. Und äh, propagieren, dass diese Bank nicht nur öffentlich handüberführt wird, dass die äh, verantwortlichen zur Rechenschaft bezogen werden und dass auch die Immobilienbesitzer, so ein Erinnern und Bocco, der Bank in öffentliches Eigentum überführt werden, um die Wohnungsnot äh, in Spanien zu lindern, dann jeden Tag werden hundert Familien auf die Straße gesetzt. Es gibt mehr Gruppen in der ganzen Stadt. Eine Sache, die sehr wichtig ist, ist die neue Technologien, wie es der Bewegung und die Kursen der Formation machen. Eh, permanentes, eh, otorgados por los centros sociales, de Twitter, Facebook, etc., para, para poderse conectar por las redes. Und das verbreitet sich so sehr, dass jetzt sozusagen immer mehr Leute hinzustoßen stoßen und tatsächlich immer mehr äh, Orte besetzt werden, um dieses Ziel zu erreichen. Jetzt kriege ich hier dauernde Handzeichen, dass wir hier umziehen sollen auf die Bühne, bevor wir ganz nass werden. Aber ihr werdet doch nass. <laughs> also ihr seid alle herzlich eingeladen auf die Bühne zu kommen, die ist nämlich überdacht ah, und so viele seid ihr auch nicht mehr, also kommt adelante. einfach nach oben. Also Joaquin, <laughs> <No. laughs> genau. Bueno, explicaos también que desde el 15M ha evolucionado mucho en este, en este año y ahora ya está concretando acciones concretas, por ejemplo, el 15M para rato, das eine Kampagne der Munition Social, für Rato, der der ex präsidenten der Bankia, vor den Tribunalen Also die nächste Aktion ist eben, ich habe es schon angedeutet, äh, dass die äh, Flöten-Omas und Opas fordern, dass äh, Rato, das ist der, äh, nicht nur ein wichtiger Mann innerhalb der Partido Popular, also der rechtskonservativen. Quasi protofaschistischen Partei, sondern eben auch der Chef von Bankia ja war, dass der zur Rechenschaft gezogen wird. Bank, äh, Rato ins Gefängnis. De momento ya se ha conseguido que la Fiscalía del Estado eh, empiece a investigar y que el propio Rato eh, renuncie a la prestación que tenía de 1,2 Millionen de euros. Ah, und er selbst hat sogar einen Bankkredit von eben jener Bank erhalten und den soll er natürlich erstens zurückzahlen und zweitens soll die Staatsanwaltschaft ermitteln, wieso eigentlich sowas geht. Dentro de las próximas acciones que se prevén, una es, eh, se está haciendo un inventario de, todos los, eh, de, de todo el parque de viviendas de Bankia, que sabéis que está intervenido, para ponerlo a disposición de las familias que lo necesiten, a un alquiler social. Y esto empezará en los eh, próximos meses a nivel de todo el Estado. Und in ganz Spanien organisiert KINCEM eben eben diesen Vorschlag von den Flöten Omas und Opas aufgreifend, dass genau diese Wohnungen, äh, die Immobilienbesitzer der Bank eben öffentlich bereitgestellt werden für all diejenigen, denen ihre Häuser und Wohnungen gerade entzogen werden. Also es wird konkreter, nicht nur die Besetzung von Plätzen und symbolische Handlungen, sondern es geht um ganz konkrete Forderungen und Aktionen, äh, die den Menschen unmittelbar helfen sollen. Frente al Rescate del 1%, der Movimiento tiene un plan de rescate ciudadano para rescatar al 99%. Und äh, genauso fügt sich natürlich das in die Forderung, sozusagen nicht nur das 1% zu retten, was ja gemacht wird im Moment äh, mit der Bankenrettung in Spanien, sondern eben einen Rettungsschirm für die 99%. Und para acabar, pedir äh, vuestra solidaridad en esta gran batalla. Europa, Und er wünscht sich natürlich unsere Solidarität beim Aufbau und beim Kampf für ein neues Europa eines eben nicht der Banken, sondern der Menschen. Und ich möchte hinzufügen: Vielleicht nimmt man dieses Beispiel der Flöten Omas und Opas äh, auch für hier als, als Beispiel eben. Äh, nicht zuletzt die Linke hat ja doch relativ viele. Sagen wir mal, rüstige, ältere Menschen in ihren Reihen. Das wäre doch mal ein Beispiel. Ähm, besetzen wir mal einen Bus oder eine Bank oder gerade das Innenministerium. Muchas gracias,